Ein Child-Theme brauchst du vor allem deswegen, weil du vielleicht die eine oder andere CSS-Style-Anweisung sauber speichern möchtest oder eben auch in der Functions PHP zwei, drei Funktionen hinzufügen möchtest. Und deswegen macht es natürlich Sinn, ein sogenanntes Child-Theme zu installieren. Du siehst hier, ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Ich schaffe oder arbeite normalerweise mit dem Hello-Theme von Elementor und ein Child-Theme zu erstellen, ist ganz, ganz einfach, nämlich mit einem Plugin. Du kannst hier auf Installieren gehen. Zuerst links auf Plugins, dann installieren. Dann haben wir hier Child-Theme-Generator. Und wenn du da ein bisschen runter scrollst, dann haben wir hier dieses Easy-Theme-Child. Hier steht jetzt, dieses Plugin wurde nicht mit einer aktuellen WordPress-Version getestet. Das macht aber auch nichts grundsätzlich, weil hier geht es ja nur darum, ein Child Theme zu erstellen. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite einen neuen Blog bekommen, Easy Child Theme. Und jetzt kannst du mit ganz einfachen Klicks hier zum Beispiel 2021. Generate Child Theme, zack, ist sofort aktiviert. Wenn du jetzt unter Designs, Themes gehst, dann hast du hier das 2021 20, 21 Child bereits aktiv. Hier haben wir das 2019 Child. Jetzt natürlich ohne das entsprechende das entsprechende Thumbnail. Das macht aber auch nichts, weil in der Regel hast du ja nicht mehrere Themes aktiv beziehungsweise installiert und deswegen macht das auch keinen Sinn.